Grüße euch, ich bin der bit und Paraguay Live lässt euch herzlich grüßen aus Paraguay. Also heute haben wir ein ganz, ganz wichtiges Thema und zwar betrifft euch alle. Nicht nur die, die nach Paraguay auswandern wollen, sondern wirklich alle. um Es geht um Geld, aber um Geld Bargeld. Abschaffung bzw. um Bargeldverbot. Ja, so weit kommen wir schon. Und wir reden auch ein bisschen über die totale Staatskontrolle, was nach diesem Verbot passieren wird. Dazu haben wir ein Interview. Also bleibt dran, es ist sehr interessant und ich möchte wirklich eure Kommentare und vor allem eure Meinung dazu hören. Okay, also bleibt dran. Werden wir die komplette Abschaffung des Bargeldes noch erleben? Ja, also ich glaube, dass das <lacht> relativ schnell geht. Mm. Es ist eine weltweite Entscheidung, vom Bargeld wegzugehen. Das Von wem? Von, ich sag mal, wir reden immer von Demokratie. Tatsächlich haben die Eliten, Machteliten sehr, sehr großen Einfluss. Das klingt jetzt verschwörungstheoretischer als es ist. Tatsächlich war es schon immer so, dass die, die über sehr viel Geld verfügen und über große Unternehmen verfügen und denen vorstehen, mehr Einfluss auf die Gesellschaft haben als andere. Und dass die auch untereinander Absprachen treffen, ist auch bekannt. Das sind keine einheitlichen Gruppierungen, das sind Netzwerke von Tausenden von Menschen rund um den Globus. Und alle großen Spiele haben ein Interesse, das Bargeld abzuschaffen. Der Staat, weil er eine viel bessere Kontrolle über die Menschen damit hat, ähm, die Banken, weil sie sich das Bargeld Handling sparen, weil sie viel mehr Informationen über ihre Kunden haben, weil jede Zahlung dann bekannt ist. Was hat denn die Frau Peschke damit gekauft? Man weiß ganz genau, wer die ist, wie die tickt, was für Medikamente die kauft, auf welcher Seiten die unterwegs ist und so weiter. Völlige Kontrolle. Damit habe ich Macht und ähm, das hilft allen der Industrie, das hilft den Banken, das hilft äh, der, der Politik. Der Einzige, der kein Interesse daran haben kann, sind eben wir. Ja die eben dann diese Macht abgeben. Und Wenn die wir es schon nicht keiner. verhindern können, können wir es noch verzögern. Nein. Aus meiner Sicht ist das Thema entschieden und äh, was wir jetzt sehen, sind einfach nur die Geburtswehen dahin. Es werden auch aus meiner Sicht äh, Kryptowährungen sein, allerdings werden die nichts mit dem zu tun haben, was wir heute als Kryptowährungen kennen, wie Bitcoin und Co., mhm. die man, die vermeintlich anonym sind und freiheitlich. Äh, es werden ganz im Gegenteil, es werden staatliche oder zumindest von großen Konzernen herausgegebene Währungen sein, die eine völlige Kontrolle gewährleisten, wo meine Einkäufe von meinem ersten Lutscher äh, bis, zum, bis zum Sarg und Grabstein lückenlos äh, dokumentiert werden und dass diejenigen, die eben da Zugang haben, auch den Zugang zu meinen Zahlungsströmen der letzten 30 Jahre haben. Erstens das und zweitens äh, führe ich diese Diskussion relativ häufig, auch mit, mein, mit meinen Kindern, ja. die das natürlich total cool finden, alles mhm. mit Karte bezahlen zu können und ich sage dann immer, also dann gibt es auch vom Opa nicht mehr 20 Euro, ja. einfach mal so, weil es muss der dann überweisen und dann mhm. sieht jeder, was ihr bekommen habt mhm. und jeder kann, das stört sie aber nicht. Das stört sie nicht, aber ja. es wird sie stören, äh, wenn die Gesellschaft, wenn diese Kontrolle sich weiterentwickelt. Wenn wir uns anschauen, China. Flohmarkt zum Beispiel. Mhm. Gibt's wie, wie, wie soll ein Flohmarkt funktionieren? Auch eine, eine Friseurin kriegt keine 20 Euro mehr nee, äh, für das Haare schneiden. Genau, äh, genau. Wenn sie mal der Nachbarin die Haare schneidet, genau. all also, das ist raus. Es kommt kommt okay. so ja, gut, da wird halt schwarz abgeschafft, ist doch gut. Okay, gehen wir aber eins weiter. Schauen wir doch mal nach China. In China ähm, wurde jetzt eingeführt, wird gerade eingeführt, Projekt, ähm, das äh, Sozialpunktesystem. Das heißt, eine vollständige lückenlose Kontrolle meines Lebens mit Kameras, mit äh, Millionen von Kameras in China, die ständig permanent äh, die Straßen zu überwachen, Gesichtserkennung, die überprüfen, ob ich bei Rot über die Straße gegangen bin und ich habe tausend Punkte und äh, sobald ich irgendwo mich fehlverhalte, bekomme ich Punktabzüge und wenn ich besonders Gutes tue, bekomme ich Punktaufschläge. Wenn ich mit meinem Hund, das ist kein Spaß, Dann, ich weiß, ich wenn kenne, ich mit meinem Hund Projekt, ja. zu wenig Gassi gehe, bekomme ich Strafpunkte. Wenn ich meine Eltern nicht oft genug besuche, aus, aus Sicht der Partei, bekomme ich Strafpunkte etc. Aus Sicht der Partei, das muss aus man Sicht noch der mal Partei. sagen. Und hm. wenn ich bei Rot über die Ampel gegangen bin, bekomme ich Strafpunkte. Wenn ich mit jemandem in Kontakt stehe, unter meinen Freunden, der zu wenig Punkte habe, bekomme ich Punktabzüge und so weiter und so weiter. Wer zu, viel, zu wenig Punkte hat, der wird gesperrt, der darf keine Flugtickets mehr kaufen, der darf keine Schnellzüge mehr fahren. Der ist nicht mehr mobil. Das heißt, jetzt nehmen wir mal an, wir sind nicht in einer demokratischen Gesellschaft, sondern irgendwo in der fernen Zukunft mit einem neuen Zahlensystem und irgendwann 10, 20 Jahre später haben wir eine aggressivere Regierungsform, die dann sagen, Moment mal, du willst eine Opposition gründen, du verhältst dich nicht regierungskonform. Du darfst mit deinen Kryptowährungen keine Flugtickets mehr kaufen, keine Zugtickets und du kriegst nur noch 20 Liter Sprit im Monat. Du hast praktisch Hausarrest. Und wenn du noch blöder dich dran stellst, dann sperren wir dir auch noch den Internetzugang, dann sperren wir dir auch... Und du kannst nicht mal mehr was zu essen kaufen, wenn es sein muss, weil du hast kein Geld mehr. Es gibt kein Geld mehr und deine elektronischen Zahlungsmittel können wir dir jetzt so einschränken, wie wir dich einschränken wollen. Mhm. Wir müssen uns klar machen, auf welchem Pfad wir hier sind. Natürlich fängt das harmlos an, aber es ist klar, wo die Reise mit hoher Wahrscheinlichkeit hingeht. Bargeld ist auch nach unseren Gesetzbüchern, das einzig legale Zahlungsmittel, alles andere auf dem Konto ist kein Geld, sondern nur Anspruch auf Geld. Das einzig legale Zahlungsmittel sind Münzen und Scheine. Ja. Solange ich bar bezahlen kann, solange äh, kann ich überall mir was zu essen kaufen und niemand weiß, wer ich bin. Mhm. Ich kann mir eine Zeitung kaufen, ich kann mir auch eine kritische Zeitung kaufen, ohne dass jemand weiß, dass ich die gekauft habe. Ähm, ich kann mein Geld in Sicherheit bringen, ich kann es abheben und woanders wieder hintragen. Und wie aggressiv seit Jahren die Regierungen äh, gegen gegen Bargeld vorgehen in ihrer Argumentationskette gegen das einzig legale Zahlungsmittel zeigt, äh, mit, wie wichtig ihnen es ist, das aus dem Spiel zu bringen. Und wenn einem, wenn äh, denen das so wichtig ist, dann muss man sich fragen, warum ist denen das dann so wichtig? Und die Antworten sind leider erschreckend. Und wie ist denn eure Meinung dazu? Also ich denke, da waren schon ein paar Aspekte, die man sich durch den Kopf gehen sollte. Also totale, völlige Staatskontrolle. Ich denke, das könnte nach diesem Verbot passieren. ist schon immer mehr. Also ja, mittlerweile aufgrund von Handys. Ja, und überall, wenn man mit Kreditkarte zahlt, hinterlässt man Spuren in Anführungszeichen. Also da ist sicherlich was dran. Also bitte wie immer um eure Kommentare. Schreibt alle eure Meinungen, die natürlich wichtig sind, unten in den Kommentaren und wir werden sehen, wie sich die Sache entwickelt im Nachhinein. Okay, ich denke, es gibt ja keinen anderen Ausweg und man muss schon vorher richtige Entscheidungen treffen, damit man nicht überrascht sein wird. Okay, also wie immer Likes nach oben. Liebe Grüße und teilt das, teilt das Video und links auf der linken Seite. Immer weitere Informationen von unserem Kanal. Also bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke.